Ähm, dürfte ich sie stören. Wir sind von dem Projekt Check der Welten. Wir ähm, putzen kostenlos Schuhe. Das ist ein Projekt im Schuhe putzen. Wir gucken, wie die Leute oder die Kinder in Äthiopien Schuhe putzen. Wir wollten mal lernen, wie das geht. Ja, selbst mal ausprobieren. Ja. Wie findest du das mit Schuhe das Projekt? Cool, macht Spaß. Ist schön, ja wir haben Schuh, Schuhputzen genommen, weil wir einfach das Leben von normalen Schuhputzen erfahren haben. Was, was ihr jetzt machen solltet, ist ja wirklich kennenlernen, wie das ist, so am Fuße von anderen zu sitzen und sich vorzustellen, wie das denn wäre, wenn man wirklich etwas tun muss für die Schule. Zuerst werden die, die Hosenbeine hochgekrempelt, danach die Socken hochgezogen. Dann werden die Schuhe nass gemacht, um den Staub wegzumachen, also mit so einem Tuch. Dann wird es wieder abgetrocknet. Dann kommt die Schuhcreme, wird dann aufgetragen und danach mit der Bürste und dann wieder die Socken normal und die Hose wieder runterkrampfen. Wenn man Fuß wechseln sagt, muss man einmal mit seiner Bürste auf den Schuhkasten klopfen. Einmal Schuhwechsel. Danke. Und wenn man fertig ist, dreimal. Fertig. Dankeschön. Und ich finde es auch gut mit den Kästen. Die sind original äthiopisch. Die haben schon echte äthiopische Schuhputzer benutzt und die wurden extra ähm, aus Berlin glaube ich hier hingebracht ja. ja. mhm. aus Äthiopien und... nee. aus Äthiopien nach Berlin ja, und nach genau. Berlin von Berlin hierhin wir haben also in der Klasse eine Tischreihe ja, aufgestellt und alle Boxen da. standen da die ja. Originalboxen ja und Herr Schambo hat sich dann auf die Tische gestellt und hat dann erstmal gezeigt wie man Schuhe putzt ja. und äh, anschließend haben wir die Kinder auf den Schulhof geschickt und das, die sind mit Begeisterung auf dem Schulhof gelaufen, haben Schuhe geputzt. Fragt ihr einfach allen, die ihr da so trifft? Oder guckt naja, ihr auch? Leder guckt auch ja, ihr guckt erstmal auf ja, die Schuhe. Manche erwarten, also, dass, ja, dass wir irgendwie voll doof, wenn jetzt manche mit Stoffschuhen kommen und äh, jetzt mal fragen würden, dann ihre Schuhe geputzt haben wollen. Dann, wenn wir dann sagen würden, nee, es geht leider ist das ist auch voll doof. Naja, auch ganz also warm, ihr guckt erstmal. Ja. Ja. ja. Manche ab. haben wir auch ja auch Sandalen an. aber die <lacht> fragt ihr nicht, ne? Es geht gar nicht darum geholfen zu werden, sondern viel mehr Anerkennung, Verständigung, viel mehr Vernetzung, wirklich Hunger nach Kontakten mit anderen, die anders leben von mir als Lehrerin aus würde ich äh, sage ich nicht und einfach ist es für mich wichtig dass die Schüler ähm, ein wirkliches Bild von einem Land haben ja. Äthiopien ist ja ein bisschen anders als nur Menschen in Bastraction. und von daher schließe ich mich da ganz gleich an Gemeinsamkeiten zwischen Äthiopien und Deutschland sind sehr sehr wichtig aber auch die Unterschiede aufzuzeigen zwischen diesen beiden Ländern. Die Erfahrungen, die die Schüler hier gemacht haben als Schuhputzer, sind ähnliche Erfahrungen, die auch Schuhputzer in Äthiopien gemacht mhm. haben. Zum Beispiel war es ein Problem, einen richtigen Standort zu finden. Es ist ein Problem, die Leute richtig anzusprechen, dass sie mhm. sich auch die Schuhe putzen lassen, ja. den Kontakt aufzunehmen. Dann muss man ja, wenn man Schuhe putzt, auch mit den Leuten ein bisschen reden, damit die dann irgendwann auch mal wiederkommen. Und so Dinge lernen die Kinder hier, das lernen die nicht in der Schule. Das lernen die ja auch oft im sozialen Kontakt zu Hause nicht mehr. Es geht, wenn man zu zweit ist, dann geht es eigentlich einfacher. Natürlich, das ist es schon ein komisches Gefühl, einfach Leute anzureden. Und, wenn man ja, kennt. ja, genau. Man weiß ja nicht, wie man die reagiert. Bei euch haben ein paar Leute ähm, gesagt, nee, wir wollen das nicht. Die meisten haben das gesagt. Haben zum Beispiel das gesagt, Oder also zum Beispiel so mit. Nee Danke oder so auf Wiedersehen. Ähm, oder lasst mal und so. so. ist für einen guten Zweck. Seht Manche Leute machen halt so welche Sachen, zum Beispiel wenn wir fragen, wollen da sagen die, nee nee nee tschüss oder ähm, ignorieren uns einfach. Ja. ja, das machen die auch, einfach weitergehen. Da hat eben einer stand da, wir haben so gesagt, hallo, äh, wollen Sie und da hat er auch hat auf die Schilder geguckt, und dann hat so getan. Also das aber war gemein. Ja. Diese Leute? Immer. Ja. Dann wollen sich die Schuhe putzen lassen. ist für einen ein guten Zweck. Ich habe schon gesehen, wir waren schon da vorne bei hier. euren Kollegen. Okay. Tschüss. Manche sagen dann auch einfach: nee, wir haben die Schuhe. Ja, ganz klasse sagen schon. Ja, sagen schon, was. ja bei euren Kollegen haben wir die schon ja, putzen obwohl lassen. Obwohl die so. sehr dreckig aussehen. Aber manche Leute, die zum Beispiel ein bisschen alt sind, die sind, die, nett. Die sind sehr nett. Ja. Aber die zum Beispiel so Metteln, also die sind sehr nein <lacht> Was ich noch sehr, sehr wichtig finde, ist gerade so entwicklungsmännliche Themen werden immer erst in der 9. und 10. Klasse angesprochen in, in der Schule. Wir haben hier 5, 6 und 7. Klasse da. Ich habe die Erfahrung gemacht, auch jetzt im Laufe dieses Projektes, was ich zusammen mit Chatterwelfen gemacht habe, dass, gerade wenn man die Kinder in diesem Alter anspricht, und zwar noch nicht auf so einem hohen Niveau arbeiten kann, aber dass man sehr, sehr viel mit erreicht. Sie habt Spaß? Ja. Ja. ja. ja. Ja. Ja. Ich habe während der ganzen Zeit so viel Freude gehabt. Ich habe die Schüler aus einer ganz, ganz anderen Sicht kennengelernt. Schüler, die sonst im Unterricht sehr, sehr auffällig sind, haben hier... Äh, Schuhe geputzt wie die Weltmeister. Ja. Und das, das ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung als Lehrer. Mhm. Und ich denke, das äh, wirkt sich dann nachher auch auf das Schulleben aus. Das macht dir klasse. Das macht dir gut. Kompliment an alle. Cool. Das, das finde ich ganz, ganz toll. Vor das allem, dass die Jugend bei so einer Aktion mitmacht und äh, wir uns als Erwachsene daran freuen dürfen, dass die, die Jugend dafür? für sowas ja. bereit ist. Also ich finde das ganz großartig. <lacht> Danke sehr. Da habe ich mich herzlich bedanken, ja. viel Freude noch und noch viel Besuch. Ich habe noch nie so motivierte Kinder ja. gesehen. Während wir gesprochen haben, bin ich zweimal darauf angesprochen worden, ob man weiter putzen darf. Wollt ihr denn mal zum Beispiel in der so ein Jahr mal leben, mal gucken wie das vielleicht da weniger ist? ein bisschen weniger vielleicht. Nein. Machen. Warum nicht? Weil die halt eben da sehr arm sind. Ja klar. Ja. Wenn ich das Geld dafür habe, würde ich machen. Macht bestimmt riesen Spaß. Also ich würde schon dort ein Jahr jetzt mal dort leben, weil es ja auch mal was anderes eine andere Welt kennenzulernen, weil zum Beispiel wir können uns jetzt sehr viele Sachen leisten und die jetzt nicht und das wäre jetzt auch mal sehr interessant dort zu sein. Ähm, auch die Möglichkeit, das Ganze jetzt äh, mit neuen Medien zu nutzen. Ja. Und das ist ja auch, äh, das ist ja auch der, der tolle Vorteil hier bei Jet der Welten, ja. dass, man den, dass wir den Kontakt zur Deutschen Botschaftsschule in Addis Abeba haben, ja. ähm, dass wir da ähm, ja, unsere Erfahrungen austauschen. Ich bin natürlich auch überwältigt von, dem, äh, von der Sache, die, äh, von den Dingen, die Chat der Welten da mit organisiert hat, ja. mit, äh, damit wir dieses Projekt so durchführen können ja. T-Shirts. Und äh, äh, ja, den Kontakt zu Herrn Chanko ist, ist darüber aufgebaut worden. Mhm. Und Ich finde es eigentlich schade, dass so wenig Schulen solche Außer Kontakte zu außerschulischen Partnern nutzen. Mhm und äh, diese äh, Kontakte ausbauen. Wir laden jede Lehrerin, Lehrer, jede Schüler und jede Schüler dazu ein, wirklich diesen Dialog mitzumachen. Wir haben praktisch Briefe, Boxen, Erfahrungen, Filme. Wir haben viel für diesen Dialog beizutragen. Und wir würden uns freuen über jeden Kontakt, über jede Möglichkeit zusammenzuarbeiten. Und jeder Brief und jedes Statement, was hier entsteht, wird in Form eines gesammeltes Projekts wieder nach Äthiopien gehen und dort praktisch wieder reflektiert. Die Schuhputzer aus Addis, die haben mir die Box hingeschickt mit dem Brief. Ja. Es gibt drei Mädels, die auch schon einen Brief für ihre Box geschickt haben. es ist auch sicher nicht eine einfache Sache, aber es ist für mich eine sehr, sehr lohnende Sache. Und ich denke, ich werde auf jeden Fall auf diesem Gebiet auch immer weiter arbeiten.